Hallo, ich bin Benny. Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Sofern du dich für meine Auto, Abenteuer und Berichte interessierst, brauchst du nur auf den Abonnieren-Link zu klicken, um in Zukunft immer informiert zu werden, sobald ich etwas Neues herunterladen. Ich wünsche dir jetzt viel Vergnügen und freue mich sehr, dich vielleicht sogar als neuen Abonnent begrüssen zu dürfen.